Ich würde sagen, sie verhindert nicht die Revolution, aber sie verhindert Veränderung. Wenn man Revolution als Prozesse sehen kann, die einerseits zu einer Erneuerung führen oder andererseits zu einer Gefahr führen, also zu, zu einem sehr chaotischen Zustand, dann würde man jetzt sagen: Nein, ich glaube, wir, wir sind nicht ein Prozess. Politische Bildung führt nicht zu, zu chaotischen Zuständen im Moment, aber sie führt im Moment auch dazu, dass wir uns nicht verändern.